Willkommen zu einem kleinen Tutorial, wo es darum geht, genau die Schritte zu besprechen, wie ich den QCXP-Minting-Vertrag von CNX exchange für mich kaufen kann, aktivieren kann. Und da geht es los, dass ich mich bei der Person melden muss, die mich zum Webinar respektive auf die Aufzeichnung einer solchen Präsentation eingeladen hat. Das Produkt ist streng limitiert, es ist nur noch verfügbar für Rund ein, anderthalb Jahre. Das ist immer analog davon abhängig, wie der Abverkauf ist und auch der Tokenpreis sich entwickelt. Darüber hinaus ist dieses Produkt exklusiv nur über Ismi zu haben. EASME ist die große globale Marktplatz- Plattform, wo es schwerpunktmäßig um Cashback geht, um Sonderangebote, Reisen und ähnliches mehr. Das ist vollkommen kostenlos und das Unternehmen ISMI hat die Exklusivrechte auch für den Verkauf der Minting-Verträge erhalten. Kurzer Exkurs, wenn darüber hinaus ähm, es interessant sein kann, später auch an den Weiterempfehlungen von solchen Minting-Verträgen zu partizipieren, neben- oder hauptberuflich, das ist dabei völlig unabhängig, dann alternativ erfolgt die Anmeldung über REISO, das ist der Affiliate-Partner, wo es ein Weiterempfehlungsmodell gibt und entsprechende Empfehlungsprämien zu verdienen sind. Hier ist der Unterschied, melde ich mich bei REISO an, habe ich automatisch mit gleichen Zugangsdaten auch den Zugriff auf das ISMI-Portal, währenddessen ich als reiner ISMI-Kunde mit dem REISO-Business-Modell nichts zu tun habe. Ich zeige euch beide Anmeldeschritte kurz und auch den Schritt 3, der Tipp, wenn ich bei Ismi angemeldet bin, kann ich mich zum Super Saver upgraden. Normal ist das kostenlos. Wenn ich für 99 Dollar den Super Saver kaufe, dann bekomme ich 5% zusätzlich. Also bei einem 500 Dollar Minting-Vertrag 18%. 5% darauf extra sind 0,9%. Also schlussendlich 18,9%. Diese drei Schritte ähm, zeige ich euch jetzt ähm, live und in Farbe, bevor wir zum nächsten. Thema der Einzahlung und der Bereitstellung der entsprechenden Reward-Adresse übergehen. So, wenn ihr den ISMI Empfehlungslink vom Gastgeber bekommen habt, könnt ihr euch jetzt hier bei ISMI registrieren. Das machen wir mal mit dem Frank Mustermann. Der wird ja sehr gern genommen. Eine E-Mail Mustermann@top. Das ist natürlich eine E-Mail-Adresse, die es nicht gibt. Ich suche noch das Land aus. Ich bin Deutschland. gibt noch die Rufnummer ein. Und ein Passwort. Hier immer darauf achten, wie es hier steht. Acht Zeichen. Insgesamt mindestens ein Großbuchstabe, mindestens ein Kleinbuchstabe, eine Zahl und einen Special Charakter wie ein Ausrufungszeichen oder ein Add oder ähnliches. Keine Leerzeichen. Möglich. Ich mache jetzt mal etwas hier zum Testen. Ähm, Zahlen haben wir, Buchstaben haben wir und so weiter. Dann sage ich dem System noch, dass ich heute mal kein Roboter bin und bestätige die Terms and Conditions, die AGBs und klicke auf Join Now. Jetzt wird das Konto angelegt. Ich kann das jetzt hier mal abspeichern und bin jetzt dabei. Es wird mir jetzt noch eine E-Mail geschickt, die ich bestätigen sollte und dann kann ich mich auch einloggen. Ich werde jetzt die E-Mail-Parallel eben bestätigen und dann einmal zum Einlog-Vorgang gehen. Wenn ich den Link geklickt habe, sagt mir das System, ich bin erfolgreich verifiziert worden. Das kann ich ausmachen. Und jetzt sehe ich auch nochmal, was es für Mitgliedschaften gibt. Ich kann komplett kostenfrei unterwegs sein und wie ihr seht, habe ich Zugriff auf den Minting-Vertrag. Aber es macht sicherlich Sinn, darüber nachzudenken, jetzt oder auch später sich als Safer oder Super Saver zu aktivieren. Ihr seht hier 15 respektive 25% mehr Cashback. Was hier wichtig ist, heute für dieses Tutorial als Super Saver für nur 99 Dollar im Jahr kriege ich 5% auf meine Reward-Prozente obendrauf dass ich das aktivieren möchte, dann sieht das wie folgt aus. Ich werde ähm, hingewiesen, dass das Ganze 99 Dollar kostet und werde dann zum Bezahlvorgang ähm, weitergeleitet. Und hier kann ich entscheiden zu bezahlen in der Kryptowährung USDT, also USD Täter. Ich kann mit Pearls bezahlen, dazu einfach den Gastgeber ansprechen. Dann kann man das auf dem schnellen Dienstweg machen, denn ein aktiver ähm, Empfehlungsgeber hier ist im Besitz solcher Perlen. Ich kann aber auch warten, bis ich durch meine Einkäufe bei EaseMe ausreichend Cashback verdient habe und kann dann mit Cashback bezahlen. Ich gehe jetzt hier nicht weiter darauf ein, weil ich kann das jederzeit tun. Und wenn ich erst in einer Woche oder in einem Monat den Super Saver aktiviere, dann bekomme ich von dem Moment an diese extra 5%. Also es ist keine Entscheidung, die ich jetzt treffen muss fürs Leben, sondern in dem Moment, wo ich sage, ja, es macht Sinn, dann wird das aktiviert. Aber auch der kostenlose Account reicht völlig. Aus, um bei CN Exchange jetzt den Minting-Kontrakt ähm, zu kaufen. Was ich euch jetzt noch zeige, ist einmal die Anmeldung bei RISO. Das wiederum kann überspult werden von Leuten, die sich nur fürs Produkt interessieren. Wer aber sagt, das werde ich eh weiterempfehlen, weil es einfach gut ist, weil es wirklich eine tolle Möglichkeit des Vermögensaufbau darstellt und das möchte ich weiteren Menschen mitteilen, die können, Schrägstrich sollten sich als Reiso affiliate partner registrieren und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Es ist hier Zeit, das auch weiter zu empfehlen, jetzt, später, ähm, wann auch immer. Der Vorteil hier ist, dass ihr automatisch dieses EASME-Konto auch bekommt mit den gleichen Zugangsdaten. Aber wer darüber hinaus sowieso nicht diese Idee weitertragen will, kann diesen Schritt einfach überspulen. Wenn ihr den Link vom Gastgeber geklickt habt, kommt ihr hierhin. Es wird die Empfehlungs-ID angezeigt. Dann kann ich auf Start klicken und mich registrieren. Als erstes wird ein Username, also ein Benutzername, verlangt, der im System displayed wird, aus datenschutztechnischen Gründen. Wir bleiben mal bei Frank Mustermann und machen den mal FM123456. Ist das noch frei? Ja, das ist noch frei. Jetzt den kompletten Namen. Ups. Suchen so, wir noch aus, wo wir leben, Deutschland, die Telefonnummer ist jetzt Fantasie, dann gebe ich die E-Mail-ID ein, bestätige die nochmal, jetzt das Passwort, gleiche Regel wie wir eben hatten, Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Zahlen und ein Sonderzeichen und mindestens 8 an der Zahl. So. dass ich die AGBs gelesen habe und akzeptiert habe, sage wieder, dass ich kein Roboter bin und sage dann Continue, also fortfahren. Jetzt bietet mir mein System auch an, diesen Zugang zu speichern, was ich jetzt mal mache. Und jetzt wird eine E-Mail geschickt, die ich bestätige, das mache ich jetzt wieder und dann sehen wir uns im Backoffice von Reiso wieder. Link aus der E-Mail geklickt habe, komme ich direkt zum ähm, Einlog-Prozess, weil ich mein Passwort eben abgespeichert bin, ist es hier auch gezeigt und ich brauche nur auf Sign-In, also Einloggen klicken. sehe jetzt hier noch ganz viele Nullen, weil ich gerade gestartet bin. Ähm, später sehe ich hier, was ist mein aktueller Verdienst, wie groß ist mein Team, was habe ich an Bonusvolumen, wie groß ist meine Kundschaft und so weiter und so fort. Das haben wir alles in einem separaten Video erklärt. Hier gibt es jetzt die Empfehlungslinks. Für Wenn ich selber weiter Team aufbauen möchte, sprich für Reiso respektive, wenn ich weitere Minting-Verträge vermarkten möchte, empfehlen möchte, zusammen mit der gesamten ISMI-Plattform, ist das der Link. Wichtig, um hier aktiv zu werden und um auch einkommensberechtigt zu sein, brauche ich ein Starterpaket. paket das sehen wir hier links, Pakete, Buy Package. Und deren drei gibt es. Das große, das Premium Package für 700 Dollar. Da ist die Lizenzgebühr schon mit dabei. Da ist sogar der Super Saver schon mit dabei. Man spart also auch die 99 Dollar, was beim Minting-Vertrag ja auch toll ist, für die extra 5 Prozent und kriegt noch ein bisschen mehr. Da verweise ich aber wiederum auf das Trainingsvideo zum Thema Reiso Backoffice. Wenn ich das kleine möchte, dann muss ich einmal die 29,99 als einmalige Lizenzgebühr bezahlen und entscheide dann on top, das kleine Starterpaket kostet 200 Dollar. Das Professional kostet 400, jeweils wieder mit verschiedenen Goodies dabei. Nehmen wir jetzt mal dieses hier. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit zu sagen: Okay, die insgesamt 429 Dollar bezahle ich mit USDT oder mit QCX zum Teil. Und auch hier in Kürze Kreditkarte bzw. Banküberweisung. Wenn und oder Reise euch registriert habt, ähm, kommt jetzt der Schritt, euch bei, Crypto, äh, sorry, bei cnx Exchange zu registrieren. Das muss geschehen mit derselben E-Mail-Adresse, die ihr auch bei ISMI benutzt habt, respektive wenn ihr euch bei REISO angemeldet habt, dann habt ihr automatisch das ISMI-Konto dann halt mit derselben, die bei REISO verwendet worden ist. Dadurch ist die Querverbindung gewährleistet und nur dadurch wird überhaupt das Produkt angeboten. Auf der Startseite sehen wir schon eine der Top-Funktionen hier, nämlich die sogenannte Non-Custodial Exchange. Wir werden begrüßt vom Live-Chat, den ich jetzt mal ausmache, haben ein paar Informationen hier sehen, dass sich der Tokenpreis heute schon wieder nach oben bewegt hat, unseres QCX Tokens und so weiter und so fort. Als erstes gilt es jetzt hier sich zu registrieren, was wir jetzt auch tun. Und zwar, wie gesagt, mit denselben E-Mail-Daten, die ihr auch bei ISMI respektive Reise benutzt habt. In meinem Fall war das der gute alte fmcom Jetzt wieder ein Passwort, wieder dran denken, gleiche Kriterien, Bestätigen, kein Roboter sein, AGBs anklicken, registrieren. Wenn das passiert, gibt es wieder eine E-Mail-Adresse, die Möglichkeit zu speichern, die mir gesendet wird, die ich einmal bestätigen muss, damit der Account aktiviert wird. Das tun wir jetzt. So, wenn wir die E-Mail bestätigt haben, kriegen wir selbiges auch auf CN Exchange bestätigt. Wir sind verifiziert, können jetzt zum login übergehen. Die Daten hatte ich ja schon gespeichert, E-Mail und Passwort und dann können wir uns einloggen. Und das Erste, was wir jetzt sehen auf der Exchange ist, dass wir hier oben das Produkt-Minting-Kontrakt angezeigt bekommen. Das ist ein klares Indiz dafür, dass wir alles richtig gemacht haben, denn ohne diese Schritte würde das dort gar nicht stehen. Gelockt. Und dieses Tutorial heute richtet sich an all die Leute, die keine Kryptowährung haben, noch keine Erfahrung haben, weil jeder der schon Bitcoin, Ethereum irgendwo hat, der kann einfach beispielsweise über Bitmax sich die nötigen QCX und USDT holen oder hier auf dieser Exchange beispielsweise Bitcoin oder USDT oder welche Währung auch immer tauschen in die nötigen USDT oder ähm, QCX. Das zeigen wir gleich hier auch. Hier richten wir uns aber jetzt an Leute, die noch gar keinen Bezug haben und keinen Kontakt zur Kryptowährung haben. Das heißt, es gilt jetzt erstmal, die in unserem Beispiel 5.000 US-Dollar, die wir als, als Minting-Vertrag machen wollen, zu erwerben. Und dazu bietet die cnx Exchange die Funktion an Buy, Sell, Krypto. Das klicken wir jetzt als nächstes an. Und hier können wir mit Kreditkarten in Kürze sogar auch mit Debitkarten und Apple Pay das kaufen, was wir brauchen. Beispielsweise wir suchen aus die Währung Euro, ich richte ja mich hier mit diesem Video an das deutschsprachige Europa Euros und wir wollen kaufen USDT, da brauchen wir nur einen Teil davon gleich umtauschen in QCX, aber haben schon mal alles, was wir brauchen. Empfehlung ist, 5000 Euro in dem Moment zu nehmen. Wir sehen, wir bekommen dann 5252 USDT. Das heißt, wir haben genug, um den Minting-Portrag zu aktivieren, haben sogar noch ein paar Token übrig für den virtuellen Minter. Ihr könnt aber auch jeden anderen Betrag nehmen. Hier gibt ihr jetzt ein, wo soll denn dieses USDT, diese Währung hingeschickt werden, die 5252. Und hier tragt ihr die Adresse ein, die ihr im QuickX-Wallet entsprechend findet. USDT auswählen, unten auf Receive klicken, die Adresse kopieren und hier einfügen. Wenn das passiert ist, ich mache das jetzt einfach mal, kann ich auf Continue klicken. Und wenn ich zum ersten Mal diese Funktion nutze, möchte das Unternehmen Simplex, mit dem wir zusammenarbeiten, dass ich mich verifiziere. Also ich gebe meine Kreditkartendaten hier ein. Das mache ich natürlich jetzt nicht. Name auf der Karte, den Security Code, dann die Adresse, die zu dieser Kreditkarte hinterlegt ist, wie ich heiße, meine E-Mail... Ich bestätige die Geschäftsbedingungen und dann gehe ich zum Bezahlbutton. Als nächstes wird jetzt hier entweder ein Reisepass, ein Personalausweis oder ein Führerschein gescannt, verlangt und dann innerhalb weniger Minuten ist die Transaktion fertig. Von der Kreditkarte wird der entsprechende Betrag, welcher auch immer es ist, abgebucht und die USDT landen bei euch auf dem QuickX Wallet. So, wenn die USDT 5200 irgendwas bei euch gut geschrieben sind, dann braucht ihr auch noch Ethereum. Hintergrund ist, unser Wallet arbeitet in einer Netto-Version. Das bedeutet, die Token, die ich schicke, kommen auch eins zu eins beim Empfänger an. Aber die Gebühr, die dort bezahlt wird, das sogenannte GAS, wird in Ethereum bezahlt. Das heißt, hier sage ich jetzt, ich möchte Ethereum noch kaufen. Empfehle euch hier vielleicht 50 Euro, 20 Euro. Dann habt ihr für einige Monate genug, um immer Folgendes zu tun, ich mache jetzt hier mal 50 Euro, dann kriege ich 0,14 Ethereum, die ähm, Gebühren liegen so bei 0,01, 0,05, dazwischen schwankt das, also ihr könnt auch weniger nehmen, ähm, gebe hier meine Ethereum Empfängeradresse ein und klicke auf Continue. Dann habe ich genug, um Spielgeld zu haben, um von meinem Wallet zu senden. Dadurch, dass ich jetzt schon verifiziert bin durch die erste Transaktion, brauche ich jetzt hier nur wieder meine Kreditkartendaten eingeben und die Transaktion wird sofort gemacht. Ich muss nichts mehr an Fotos oder an äh, Verifizierungsdokumenten äh, schicken. Wenn das erledigt ist, bin ich perfekt präpariert, um jetzt final den Minting-Vertrag zu aktivieren. in USDT auf eurem ähm, QuickX-Wallet, auch ein paar Ethereum für die Transaktionskosten und jetzt tauschen wir ähm, einen Teil der USDT in QuickX. Nochmal zur Erinnerung, 40% des Betrages müssen in QCX bezahlt werden, 60% in USDT. Das heißt, wir bleiben direkt hier auf der Startseite, respektive ihr findet unter Exchange, Exchange, ich klicke das hier nochmal an, diese Funktion. Und jetzt sage ich, ich schicke USDT, ganz wichtig, immer den ERC20 Token, das ist der mit dem wir arbeiten, auf der Ethereum Basis. Und ich möchte bekommen QCX, machen wir den. Ähm, na wo bist du, Kollege? Hier oben, wie es sich gehört, QCX und ähm, ich empfehle euch jetzt hier bei der Situation, die wir eben hatten, dass ich sage, 5.230 ungefähr habe ich ein USDT bekommen bei 5.000 Euro. Das heißt, wir nehmen jetzt hier 2.300, denn dann haben wir noch die 3.000 übrig, die wir repräsentierend die 60% in USDT brauchen klicke hier einmal und das System sagt mir, ich kriege 103.000 Token. Ich habe eben schon mal geschaut, momentan brauche ich etwas über 90.000 Token, also ich habe dann sogar noch welche übrig, die ich in den virtuellen Minter legen kann. Hier sage ich jetzt, wo sollen mir denn die QCX hingeschickt werden. Kopiere hier wieder meine QCX-Empfängeradresse rein aus meinem QuickX Wallet und ich sage aber auch, im Falle eines Falles, wenn hier innerhalb von wenigen Minuten, ihr seht das hier, das dauert meistens weniger als zwei Minuten, sollte es aus irgendeinem Grunde nicht tauschbar sein, dann muss das System wissen, wo sollen denn die USDT zurückgeschickt werden, die ich gerade bezahlt habe. Das ist vollkommen kostenfrei und dann kann ich das Ganze nochmal machen, kommt aber sehr, sehr selten vor. Wir sehen auch hier, beide Adressen sind identisch. Das liegt daran, dass in unserem QuickX wallet alle Token, die auf dieser Ethereum Basis ähm, liegen, alle auch die gleiche Adresse haben. Passt also die Wallet als solches weiß natürlich, welcher Token gehört in welches Portemonnaie. Dann sage ich Exchange now und als nächstes wird mir angezeigt, wohin ich die Token bekomme. Auch nochmal, wohin ich eine Rückvergütung erhalte. Sollte die Transaktion nicht passieren. Ich sehe nochmal 2300 Dollar, 103.000 äh, 103 Token, die ich bekomme und jetzt bestätige ich das und kann bezahlen. Jetzt nehme ich mein QuickX Wallet und ähm, scanne diesen Code ein, dahin schicke ich die Token, das zeige ich euch jetzt wieder am QuickX Wallet als solches. Zeit dafür habe ich jetzt knapp neun Stunden noch, das ganze dauert aber wenige Augenblicke. So, jetzt bin ich in meinem ähm, QuickX Wallet, habe unten ausgewählt TETA USD, da habe ich genug ähm, Geld drauf, hier in diesem Beispiel. Aktiviere einmal dieses Konto, indem ich auf das blaue Feld klicke, dann wird es größer und jetzt zeigt es mir unten links die Optionen Senden und Empfangen. In dem Fall muss ich senden. Ich klicke also auf Senden. Oben korrigiere ich jetzt die ganzen Nullen zum tatsächlichen Betrag, der nämlich 2300 USDT ist. Dann... Ich sehe angezeigt Fee, das sind die Gebühren, 0,012 Ethereum, dafür haben wir die gebraucht, aber damit sind wir safe für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre. Und jetzt muss ich noch sagen, wo soll das hingeschickt werden, das kann ich jetzt hier rein kopieren bei Enter USDT-Adresse in der Mitte oder ich sage in der Scan QR-Code, das ist natürlich einfacher. Dann halte ich über den Bildschirm, habt ihr kurz gesehen, und die Adresse wird eingefügt. Ups, Leroy Ne muss pausieren das, äh, pausieren, das interessiert ja einen Toten. Unten sage ich jetzt Next und jetzt wird mir nochmal bestätigt. Ähm, ungefähr 0,012 Gebühren. Willst du weitermachen? Wenn ich jetzt jetzt bestätige, werden die 2300 Dollar geschickt und in wenigen Augenblicken erhalte ich den auch die, <lacht> sorry, kam gerade eine WhatsApp rein, dann erhalte ich dann die analog, die QCX. Geht super, super schnell. Also, ich sage neuer Minting-Vertrag und werde als erstes aufgefordert, den google Authenticator zu installieren. Das ist ganz wichtig als Sicherungs- und Sicherheitsmerkmal. Das geht wie folgt, ich klicke auf aktivieren, dann wird mir angezeigt, okay, ich muss die App runterladen aus dem Google Play Store oder aus dem App Store. Danach scanne ich den QR-Code ein, schalte meinen Sicherheitsschlüssel irgendwo ähm, an sicherer Stelle notiert, falls ich mein Handy verliere oder ähnliches mehr und kann den dann aktivieren. Die Schritte zeige ich euch jetzt am Mobiltelefon. Wir gehen auf Next und hier kommen wir zu genau dieser Stelle. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt am Handy. So, hier sind wir jetzt bei mir auf dem Mobiltelefon. Äh, habe auf das Pluszeichen geklickt beim Google Authenticator und bewege jetzt dieses Kamerasymbol auf diesen QR-Code. Und jetzt wird er mir hier unten angezeigt. Auf der letzten Stelle CNXchange, FM at topchance.com Das war das, was ich ähm, gerade eingerichtet habe. Diese sechs Zahlen brauche ich jetzt immer dann, wenn ich mich hier einlogge respektive irgendetwas kaufen will. Nachdem ich gescannt habe mit dem Mobiltelefon, ist das Konto hinterlegt. Als nächstes speichere ich diesen Sicherheitsschlüssel ab, lege ihn irgendwo nieder, sodass im Falle eines Falles, Mobiltelefon fällt ins Wasser oder ähnliches, ich diesen Zugang wiederherstellen kann, klicke auf Next, kriege ich nochmal den Hinweis, bitte speichere diesen Code ab. Okay, und dann melden wir uns an, final, und zwar mit dem ähm, Passwort, das wir ähm, hier benutzt haben, und mit dem Code, der jetzt im Handy angezeigt wird, der wechselt alle 20 Sekunden, glaube ich. Muss ich mal gucken, dass ich den aktuellen habe. Aktuell bei mir ist es genau dieser. Und jetzt aktiviere ich mein Konto. Das wird mir bestätigt, erfolgreich, alles erledigt. Jetzt komme ich zu den Minting-Verträgen und jetzt kann ich mir aussuchen, welcher ist der für mich passende Dazu verweise ich gerne an unsere Präsentation, die das genau erklären. 500 Dollar, 1000 Dollar, 2,5 oder 5000 Dollar. Und angezeigt wird immer in Echtzeit, wie viele QCX respektive QCXP ich in dem Moment, dem aktuellen Kurs, erhalte. Zu wissen, wichtig, 40% dieser Summe werden in QCX bezahlt, 60% in USDT. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt aktivieren, machen wir das Beispiel des 5000er Vertrages, dann kriege ich als erstes die Information, dass ich jetzt 24 Stunden Zeit habe, die Transaktion abzuschließen. In Wirklichkeit dauert sie keine 5 Minuten im Normalfall, aber 24 Stunden durch die Kursschwankung. Danach muss ich einen neuen Vertrag aktivieren. Okay, habe ich verstanden. Wenn das geschehen ist, dann sagt mir das System, hey, wohin möchtest du denn deine wöchentlichen Rewards ausgezahlt bekommen? Wenn der Minting-Vertrag eingerichtet ist, dann können wir auch intern bestimmen, hey, ich will die gar nicht ausgezahlt bekommen, ich will sie lieber in meinen virtuellen Minter übertragen, wo sie mir in diesem Beispiel 25% generieren, also hier haben wir einen wunderbaren Zins- und Zinseszinseffekt, aber beim ersten Einrichten muss ich eine QCX-Adresse eingeben. So, wenn ich das ähm, gemacht habe, dann wird mir auch nochmal das per Mail bestätigt, die muss ich auch nochmal rückbestätigen, das kann ich aber auch später noch tun. Das heißt, wir können diese Information hier wegklicken und kommen dann zum Bezahlvorgang. Und jetzt sind wir inzwischen Profis nach diesen ersten 25 Minuten. Jetzt zeigt mir das System an, okay, für deinen 5000 Dollar Minting-Vertrag, den wir hier als Beispiel genutzt haben, repräsentieren die 40%, die in QCX zu bezahlen sind, in dem Moment 909.09. Wie lustig. Was ich jetzt tue, wieder das gleiche wie eben. Das heißt, ich gehe zu meinem QuickX-Wallet, gehe auf QuickX-Protokoll, dann einmal das blaue Feld klicken, unten links auf Send, also auf Senden. Jetzt trage ich exakt oben, ich lösche also die ganzen Nullen weg im Wallet, trage genau diese 90909.09 ein oder aber, äh nicht oder aber und scanne danach diesen QR-Code. Halte also mein Handy wieder, nachdem ich geklickt habe auf Scan QR-Code hier drauf, dann passiert folgendes, diese Empfängeradresse, die ist nur einmalig jetzt für diese Transaktion für euch zur Verfügung, wird automatisch übertragen. Wenn ich das gemacht habe, sage ich Next und gehe das gleiche vor jetzt mit den 60%, die den USDT-Anteil repräsentieren, in unserem Beispiel 3000 Dollar, wieder aufs QuickX-Wallet gehen, auswählen das Wallet USDT, einmal aufs blaue Feld klicken, damit aktiviere ich es, dann wieder unten links auf Senden, oben dann alle Nullen weglöschen und genau 3000 reinschreiben. Danach wieder scan QR-Code, diesen abfilmen und der repräsentiert dann diese Empfängeradresse für diese Transaktion. Das war's. Ich bestätige das jeweils im QuickX-Wallet. Hier sage ich danach Finish und jetzt sehen wir diesen Vertrag hier oben. Die unteren zwei waren Test-Accounts, die ich gemacht habe. Und jetzt wartet das System, bis die 909. 90.909, so ist es richtig, QCX-Token angekommen sind und die 3.000 USDT angekommen sind. Erfahrungsgemäß dauert das zwischen 5 und 10 Minuten, manchmal sogar schneller. Zeit habe ich dafür aber einen ganzen Tag, so lange bleibt dieser Kurs für mich safe. Wenn ich irgendetwas vergessen habe, wenn ich aus irgendeinem Tippfehler zu wenig Token geschickt habe, kann ich mir hier mit Klick den die Adresse wieder anzeigen lassen und dann gegebenenfalls die fehlenden Token nachsenden, so dass genau 90.909,09 angekommen sind. Sobald das passiert ist, wird es hier angezeigt. Bei Paid werden die Dollar hier angezeigt. Das steht dann nicht mehr auf Pending, sondern auf ähm, Success, glaube ich, heißt es, oder Confirmed. Das wird auf jeden Fall grün. Und sobald das passiert ist, es alles erledigt und ihr könnt in den Minting-Vertrag ins Dashboard gehen. Also hier oben kommt dann eine neue Funktion, die heißt dann Dashboard. Dann seht ihr eure Token, dann seht ihr jedes Mitternacht indischer Zeit, also wenn ihr morgens wach werdet, eure Rewards. Ihr findet den virtuellen Minter. Auch hier haben wir ein separates Video, das das Backoffice vom CN Exchange genau erklärt Beziehungsweise, jetzt ist das Video eh schon so lang, ich zeige jetzt einen bestehenden Account von mir, wo das schon aktiviert ist, um dann auch noch diese Schritte zu erklären. Jetzt eingeloggt ähm, im Konto meiner kleinen süßen Tochter, für die habe ich auch einen 5000 Dollar Minting-Vertrag gemacht. Bei euch wird es dann genauso aussehen. Sobald der aktiviert ist und ich mich einlogge, habe ich die Funktionen Dashboard, natürlich neuer Kontrakt, Möglichkeit weitere zu kaufen. Wir haben Kunden, die 15 und mehr 5000er Verträge gemacht haben, aus gutem Grund. Hier sehe ich die History, was ich gekauft habe und den virtuellen Minter. Wir schauen uns Dashboard und virtuellen Minter an. Dashboard ist die Hauptübersicht. Das ist der Hauptvertrag an diesem Beispiel, wie wir hier sehen, 5.000 Dollar. Den habe ich gekauft vor 46 Tagen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch 454.545 Token bekommen. Das heißt, der Preis ist schon nahezu 100% seitdem hochgegangen. Also der Zeitpunkt ist hier ganz, ganz wichtig. Dann wird mir angezeigt, was habe ich bisher schon verdient. Und in diesen 46 Tagen habe ich schon 4.839 QCX-Token verdient. Nicht so schlecht. Ausgezahlt davon sind bis jetzt 3.927. Warum diese Diskrepanz? Ganz einfach, die Auszahlung erfolgt immer einmal pro Woche, immer donnerstags, automatisch auf das Wallet was wir angegeben haben und immer dann, wenn mindestens 1000 Token in einer Woche zustande gekommen sind. Also wenn in einem Donnerstag nicht ganz 1000 da sind, dann bleibt das so lange hier auf Pending bis 1000 da sind. Wenn wir jetzt mal weiter runter scrollen, sehen wir die Auszahlung, wie sie bisher passiert sind. Gestartet am 18. August, dann 27. August, 24. August und ihr seht ab, seit letzter Woche, haben wir Minimum 1.000 Token, damit es für die Gebühren, auch fürs Unternehmen sinnvoll bleibt. Und sonst immer jeden Donnerstag. Jeden Tag allerdings, jeden Tag, immer Mitternacht, jeden einzelnen Tag, seht ihr eure Rewards, basierend auf dem jeweiligen Vertrag, und zwar bezahlt auf äh, den Tokenpreis. Das heißt, die 700 Dollar, die wir hier an Rendite äh, generieren, runtergebrochen auf den einzelnen Tag. Und dann sehen wir das auch. Da waren die Preise vom QCX noch ähm, kleiner, das heißt ich habe mehr Token bekommen. In der jüngeren Vergangenheit ist der Preis gestiegen, so wie es sich gehört, das heißt ich bekomme weniger Token. Das Ergebnis am Ende des Tages bleibt natürlich identisch. Dann wird mir noch angezeigt, dass ich 554 Tage, läuft dieser Vertrag noch. Und ich kann sagen, hey, meine Rewards, die ich bekomme, möchte ich jetzt nicht mehr auf mein quick wallet haben, sondern pack sie bitte direkt in den virtuellen Minter. Das macht natürlich richtig, richtig Sinn. Das ist dieser brutalste Zins- und Zinseszinseffekt, den man sich wünschen kann. Ich habe das hier nicht gemacht. Den Hintergrund zeige ich euch, wenn ich nämlich hier, in den virtuellen Minter gehe, dann stellen wir fest, der ist voll. Das heißt, hier habe ich eine Adresse von einem weiteren Vertrag äh, eines meiner Familienmitglieder und dort machen wir jetzt den nächsten Kontrakt voll. Das ist der virtuelle Minter, der ist zu Beginn leer. Es zeigt mir an, wie viel kann ich reintun, was ist das Maximale an Kapazität und wie viel habe ich drin. Hier habe ich in der gleichen Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon über 30.000 Token verdient, oder in dem Fall meine kleine Tochter. Es zeigt mir auch an, wenn ich das zehn Jahre, so steht das Produkt mir zur Verfügung, muss ich nicht, ich bin immer liquide, ich kann immer auszahlen, halte ich das für 10 Jahre, laufe ich auf 2,8 Millionen Token raus. Wenn er voll ist, respektive etwas weniger, wenn er nicht ganz voll ist, das sehen wir hier, ich habe ein paar Token noch Luft gelassen. Auch hier jeden Tag die Auszahlung wie ein Uhrwerk und hier bleibt sie identisch, weil hier bekommen wir die 25% auf die Anzahl der Token. Wenn man das einmal richtig verstanden hat, ist das so unfassbar, was wir hier bekommen. Den Winter lade ich auf mit dieser Adresse. Das ist eure eigene QCX-Adresse für den virtuellen Winter. Ihr könnt jetzt wöchentlich, monatlich 50, 100, 500 Euro in QCX tauschen und hier einzahlen mit dem Wissen 25% kriege ich safe hier darauf. Das ist eure Adresse. Und... Ihr könnt jederzeit auszahlen. Ihr seht, die komplette verfügbare Balance steht hier. Alle 1,1 Millionen Token sind hier. Ich kann sie komplett auszahlen, wie ich lustig bin. Und das jederzeit. Und hier sieht man die Aufladestatistik. Ich habe immer wieder welche reingetan. Wie ein Sparvertrag sind hier reingelaufen. Jetzt ist es auf nahezu voll. Jetzt werde ich den nächsten Vertrag ansparen. So sieht das Ganze aus. Es ist ein grandioses Produkt. Ich wünsche euch von Herzen, dieses Speedometer, dieses ähm, äh, Tachometer so schnell wie möglich auf die rechte Seite zu bekommen. Ich glaube, so ein Zeitpunkt, so eine Goldgräberstimmung in Sachen Krypto allgemein und ganz speziell natürlich mit unserem QCXP. Token kommt so schnell nicht wieder. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, es wird alles viel einfacher, es wird alles viel schneller, demnächst geht es komplett mit Kreditkarte. es kommen tolle Neuigkeiten, tolle ähm, Updates hinzu, tolle neue Funktionen hinzu, aber ich will das Video jetzt nicht noch länger werden lassen, ich hoffe, es hilft, liebe Grüße, ganz, ganz viel Erfolg und bis demnächst wieder auf einem unserer Live-Webinare. Tschüss!